Bevor ich abgelöst werde, rufe ich jetzt noch auf den Tagesordnungspunkt 58, dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU und Bündnis 90/Die Grünen für ein Gesetz zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Berichterstatter ist der Abgeordnete Reul. Drucksache 19 196778 zu 196738 zu 196413. Ich bitte den Abgeordneten Reul um seine Berichterstattung. <lacht> Liebe Frau Hamann, bevor ich dazu komme zu dem formalen Teil komme, möchte ich Ihnen im Namen von der CDU-Fraktion ganz herzlich danken. Ihre Verhandlungsführung war immer souverän, immer freundschaftlich, und es war immer ein Genuss, unter Ihrer Präsidentschaft hier im Hessischen Landtag reden zu dürfen. Meine Damen, meine Herren, ich trage Ihnen vor als Berichterstatter die Beschlussempfehlung der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP gegen die Stimme der LINKEN bei Stimmenthaltung der SPD den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19-6762 und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in dritter Lesung anzunehmen. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz ergänzen, und zwar hatten wir eine interessante Debatte und danke noch einmal dem Kollegen Merz, weil es eine Unklarheit gab in der Begründung zum Änderungsantrag. Wir haben dies noch einmal nachvollzogen und deshalb möchte ich an dieser Stelle ganz offiziell noch ergänzen und beantragen, dass wir bei der Begründung zu dem vorgelegten Änderungsantrag unter der Ziffer auf der Seite jetzt muss ich schauen, dass ich es richtig zitiere. Moment, unter der Ziffer den Punkt 1c herausnehmen und den ehemaligen Punkt 1d als Punkt 1c der Begründung aufnehmen. Herr Kollege Merz, Sie erinnern sich an die Diskussion, die wir dort im Ausschuss hatten. Dies ist die Korrektur, die wir als Antragsteller zu dem Änderungsantrag mit einbringen, sodass die Begründung an dieser Stelle auch korrekt dann wiedergegeben ist. Dies war mein Bericht als Berichterstatter. Vielen Dank, Herr Abg. Reul. Auch Sie haben sofort das Wort für die dritte Lesung. Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Präsidentin. Ich mache es relativ kurz. Wir haben sehr ausführlich schon das Änderungs- und Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz miteinander diskutiert. Es ist ein Meilenstein Das will ich sagen, für die behinderten Menschen in Hessen, das Ausführungsgesetz, das wir hier Ihnen vorgelegt haben, was wir heute in dritter Lesung gemeinsam ich glaube, auch in großen Konsens verabschieden werden. Das ist ein sehr gutes Gesetz. Es hilft den behinderten Menschen in Hessen. Es schafft Klarheit. Der Landeswohlfahrtsverband wird weiterhin der entscheidende Träger sein. Wir haben einen klar definierten Lebensabschnitt, nicht mehr versehen mit einem Alter, sondern mit dem Übergang von der Schule ins Erwerbsleben. Ich glaube, ich kann zusammenfassend sagen, der persönliche Bedarf der Menschen mit Behinderung steht in Hessen ganz klar im Mittelpunkt. Und die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN bedanken sich für die gute Diskussion, die wir gemeinsam geführt haben, im Namen der behinderten Menschen in Hessen. Ich freue mich auf die Verabschiedung dieses Gesetzes heute. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Merz für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Da war ja die Rede knapper als die als die Berichterstattung. Wie dem auch immer sei, ich versuche es auch kurz zu machen. Ich kann Ihnen aber drei Vorbemerkungen nicht ersparen. Erstens, weil Kollege Reul jetzt von Meilensteinen gesprochen hat, also wenn ich alle Meilensteine Revue passieren lasse, die ich in diesen elf Jahren hier im Landtag schon erlebt habe, da könnten man ein paar Leuchttürme von bauen. <lacht> Punkt 1. Punkt 2. Da rechts und links Abschiedsreden gehalten haben, ich kann Ihnen jetzt nicht versprechen, dass das meine letzte Rede ist. Es ist auch ehrlich gesagt nicht meine Absicht, und Punkt 3, und jetzt ein bisschen ernsthafter, Frau Kollegin Dahn, weil Sie vorhin gesagt haben, die SPD müsse sich überlegen, ob sie mit im Boot sein wollen oder nicht, ob sie mitspielen wollen. Ich mache das einmal umgedreht. Der Minister hier hat vorgestern gesagt, mehrmals gesagt, wir brauchen die Opposition nicht. Vielleicht sollten Sie sich einmal überlegen, was Sie wollen, ob Sie die Opposition brauchen oder nicht. Und da ich jetzt dabei bin, ja, hat er gesagt. Ich habe es gehört. Das steht auch im Protokoll. Das steht auch im Protokoll. Das können Sie nachlesen. Ja, ich weiß nur weil Sie sagen, weil Sie es vor unserer Haustür gelegt haben, dass es sozusagen in unserem Ermessen stünde, ob wir hier mit konstruktiv mitspielen oder nicht, wenn ein Mitglied der Landesregierung – und er war ja nicht der Einzige – er war ja nicht der Einzige, der das in den letzten Jahren gesagt hat, wir brauchen die Opposition nicht. Im Grunde ist auf euch gepfiffen. Im Grunde ist auf euch gepfiffen. Das habe ich. Die Melodie habe ich zu oft gehört, als dass ich es nicht ein einziges Mal hier würde, beantworten wollen. Und die Tatsache, dass wir da sind, 20 Minuten später, nach diesem Teil, konnte man ja sehen, dass es manchmal schon ganz gut ist, wenn man eine Opposition hat, die die Vorlagen gelesen hat, sonst hätten wir jetzt nicht die Korrektur, die gemacht wird. Und es ist auch manchmal ganz gut, wenn eine Opposition hat die dritte Lesung beantragt, damit man vielleicht einen Schritt weiterkommt. Diese Sache haben wir geklärt, viele andere Sachen haben wir auch geklärt. Drei Punkte bleiben aus unserer Sicht offen. Das ist, wir sind nach wie vor nicht überzeugt von den Erläuterungen, die es gegeben hat zu der Frage der Interessenvertretung behinderter Menschen. Wir halten fest an der Auffassung, dass unser Vorschlag der bessere ist. Aber wir werden sehen, wie sich das in der Praxis bewährt und ob gegebenenfalls hier dann auch mit neuen Mehrheiten in diesem Landtag Änderungen an dieser Stelle erfolgen können und erfolgen müssen. <lacht> Punkt 2. Es hat uns nach wie vor nicht überzeugt, dass Sie die Erläuterungen, die es noch einmal gegeben hat auf unseren Vorhalt zu der Frage der sachgrundlosen Prüfungen, der anlasslosen Prüfungen, ich glaube nach wie vor nicht, wir glauben nach wie vor nicht, dass das angemessen ist und notwendig ist. Drittens. Und das ist der maßgebliche Punkt. Wir haben noch einmal gefragt, was Ihre Änderung zu der Vorschrift, dass die Träger der Eingliederungshilfe der Fachaufsicht des Landes unterliegen, ausgeübt durch die Regierungspräsidien und in dem Fall des LWV durch das Regierungspräsidium Darmstadt. Da haben Sie ja eine Änderung vorgenommen. Und aus der Erläuterung ist zu entnehmen, dass das sozusagen keine allgemeine Fachaufsicht sein soll, sondern nur in begründeten Fällen. Nun habe ich zwei- oder dreimal in der Ausschusssitzung gefragt. Ich habe die antragstellenden Fraktionen gefragt und hilfsweise den Minister für den Fall, dass er sich dazu erklären kann, obwohl er ja mit diesem Entwurf gar nichts zu tun hat. Wie wir ja alle wissen, das ist ja ein Fraktionsgesetz. Ich habe von niemandem eine Antwort dazu bekommen. Das ist nach wie vor unbefriedigend, und da dies keine, keine triviale Angelegenheit ist, ob eine Angelegenheit, die im Wesentlichen im Bereich der kommunalen Selbstverwaltung liegt, der Fachaufsicht des Landes unterliegt. Das ist hier in der mündlichen Anhörung und auch in den schriftlichen Unterlagen streitig gestellt worden. Und es ist dargelegt worden und die ich finde nicht vollkommen substanzlos und grundlos. Ich bin nicht Jurist genug, um das am Ende zu beurteilen, aber ich nehme diese Bedenken extrem ernst und wäre übrigens auch ganz froh, wenn das einer gerichtlichen Klärung unterzogen würde, weil das schon in, aus unserer Überzeugung in ein paar fundamentale Grundsätze des Zusammenwirkens von Land und Kommunen eingreift oder geeignet ist einzugreifen. Deswegen ist es ein Punkt, der ernst zu nehmen ist. Dazu hat es keine befriedigende Erklärung gegeben. Deswegen bei all der Zustimmung im Grundsatz und der Freude darüber, dass wir in der Tat einen großen Schritt in der Behindertenhilfe weitermachen können. Das ist unstreitig. Das haben wir in mehreren Lesungen auch gesagt. Ich wiederhole es. Reicht es unterm Strich bei uns nicht für eine Zustimmung? Wir werden uns der Stimme enthalten, um deutlich zu machen, wir sind im Grundsatz dafür, aber unsere Bedenken bleiben. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Rock, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, eigentlich ist es spannender an dem Gesetz auch der Weg, den es auf sich genommen hat, bis es hier war. Es ist auch irgendwie symbolisch, dass wir es jetzt in der letzten Plenarwoche vor der Wahl auch noch als eines der letzten Gesetze hier beschließen, weil es schon auch eine Grundsatzdiskussion gab, wie man künftig die überörtliche Sozialhilfe organisiert. Von daher ist für uns als FDP-Fraktion die, die grundsätzliche Frage, dass es dieses Lebensabschnittsmodell und die Grundsatzentscheidung für den Landeswohlfahrtsverband gibt, eine gute Entscheidung, die wir auch ganz besonders mittragen. Darum können wir auch wir können immer noch über Nuancen in diesem Gesetz diskutieren, auch wie der Kollege Merz das hier noch einmal dargelegt hat. Aber aus unserer Sicht überwiegt für uns die Haltung, dass diese Grundsatzentscheidung für den LWV worden ist viel stärker und darum werden wir das Gesetz auch mittragen und dem Gesetz am Ende auch zustimmen. Ich glaube, da ist für Hessen und die über die Sozialhilfe die richtige Entscheidung getroffen worden somit kann der LWV und die Träger, die hier tätig sind, auch weiter ihre kompetente Arbeit machen das ist gut so für Hessen und darum ist dieses Gesetz auch jetzt vernünftig zu beschließen. Vielen Dank. Vielen Dank. – Als Nächste spricht Kollegin Erfurth für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich wirklich, dass wir heute dieses Umsetzungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz noch in dieser Legislaturperiode so verabschieden können. Ich möchte auch das Wort vom Kollegen Reul aufgreifen, vom Meilenstein. Vielleicht nicht Meilenstein von der Größe des Gesetzes oder von dem, was manche dazu auch empfinden, aber ich glaube, es ist ein Meilenstein für die Menschen mit Behinderungen und für die, für die sozusagen diese Auswirkungen hier sind. Da schaffen wir sehr viel Beruhigung und Sicherheit für die Menschen, die es betrifft. Und das finde ich gut, dass wir das in dieser Legislaturperiode noch schaffen. ich finde es auch gut, dass wir das in überwiegend sachbezogener Beratung gemacht haben und auch da wirklich versucht haben, zusammenzutragen im Sinne der Menschen mit Behinderungen, damit wir auch für sie tätig werden können. Das finde ich... Das freut mich wirklich. Herr Kollege Merz, Sie konnten ja Ihre Freude über das Gesetz nicht so ganz zum Ausdruck bringen, weil aus Ihrer Sicht einige Punkte noch nicht ganz, 100 geklärt sind. Das kann man so sehen. Ich versuche es noch einmal, bei Ihnen mehr Sympathie für den Bereich der Interessenvertretung für die Menschen mit Behinderungen zu gewinnen. Das ist tatsächlich ein großer Punkt, der für uns auch politisch wichtig war, dass nämlich die Menschen mit Behinderungen auch sich selbst vertreten. Ich glaube, wir haben für eine erste Näherung, wie man Menschen mit Behinderungen in die Interessenvertretungen einbinden kann, einen praktikablen Vorschlag gemacht. Es gibt noch keine Vorbilder dafür. Es gibt einfach noch keine Vorbilder, wie sozusagen diese ganzen Selbsthilfeverbände und die Vereine und Verbände der Menschen mit Behinderungen in einem solch einem Verfahren, das ja sehr viel mit Rechtssystematik zu tun hat, eingebunden werden können. Wir haben uns hier wirklich ernsthaft überlegt, wie wir ein Verfahren finden können. Ich hoffe, dass es sich bewährt und dass man dann wahrscheinlich in der nächsten Legislaturperiode schauen muss, ob es auch so funktioniert. Ich hätte mich gefreut, wenn Sie an dem Punkt zumindest gesagt hätten, jawohl, das ist einen Versuch wert. Ist. Nun, ist so. Nun ist es nicht so, dann habe ich das möglicherweise falsch verstanden. Nun, ich freue mich aber, dass wir eine große Mehrheit hier kriegen. Ich bin auch froh, dass die SPD dem Gesetzentwurf am langen Ende nicht im Wege steht, sondern angekündigt hat, sich zu enthalten. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Zeichen, damit wir auch in der Behindertenhilfe ein Stück vorankommen. Ich möchte auch noch ein paar persönliche Worte sagen. Sofern wir uns nicht noch einmal zu anderer Sitzung zusammentreffen, wird das ja heute auch meine letzte Rede gewesen sein in, einem, in dem Parlament des Hessischen Landtags sein. Ich habe mich auch entschlossen, nicht wieder anzutreten. Und ich kann mich nur den Worten meiner Fraktionskollegin Ursula Hammann anschließen mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Ich war auch immer gerne hier. Und ich, mache die Arbeit, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich aufhöre. aber Ich mache die Arbeit immer noch gern. Und, ähm, ich fange jetzt so langsam an, mein Büro auszuräumen, und sehe dann, wie das so war, als ich hier angefangen habe, also in der Oppositionsfraktion, die sich nie vorstellen könnte, einmal mit der CDU zu regieren. Das beschreibt vielleicht auch einen Spannungsbogen, den wir gemeinsam, ja, den wir gemeinsam auch beschritten haben. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an die lange Nacht, als sozusagen die Letzten die letzten Verhandlungen, in Schlangenblatt geführt worden sind und wir gemeinsam gesessen haben und versucht haben, uns auszumalen, was jetzt ist und wir in der Fraktion ja, damals uns, damit wir nicht einschlafen, das Leben des Breien angeschaut haben. Das, das ja, da haben wir. Ja, das haben wir gemacht, damit wir sozusagen gemeinsam und ich war da Entertainerin. Ich kannte das noch nicht diesen Film. Also ich habe ihn mir damals extra beschafft, damit wir uns ihn anschauen konnten und haben dann auch gemeinsam, ja, weiter am, ja, das war ein guter Start. Wir haben gemeinsam dann auch an dieser Regierungskoalition gearbeitet und gebastelt und ich kann nur sagen, es hat mir viel Spaß gemacht und es hat mir viele neue Einsichten gebracht auf allen Seiten und viele neue Bekannte und Freunde. Ich denke, auch das wird zum Teil auch über diese Legislaturperiode hinausreichen. Ich habe mir jedenfalls vorgenommen, hin und wieder einmal zu schauen. Ich bin ja auch noch im Landesvorstand. Dann habe ich immer einmal die Chance, hier wieder reinzuschnuppern und zu schauen, was treibt er hier eigentlich treibt. Dann mache ich das aus der ehrenamtlichen Position und freue mich auf jeden und jede, den ich dann wiedersehen kann. Ich möchte zum Abschluss auch nicht versäumen, meiner Familie zu danken. Ich habe Anlass, hier den Kolleginnen und Kollegen zu danken, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die also sehr, sehr engagiert und auch immer sehr zugewandt und unterstützt haben in allen Bereichen, aber auch meine Familie, die mich sehr getragen hat. ich sage mal, ohne meinen Mann hätte ich das hier nie machen können. Und dem möchte ich von hier aus auch mal danken. Ich freue mich aufs Wiedersehen. Liebe Kollegin Erfurt, ich möchte Ihnen auch noch einmal im Namen des Hauses für Ihre langjährige Arbeit danken. Ich hoffe, Sie haben jetzt Zeit, mit Ihrem Mann gute Filme auch zu anderen Tageszeiten zu sehen. und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann hat Herr Staatsminister Grüttner das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Ausführungen beginnen mit einem herzlichen Dankeschön an Sigrid Erfurth. Sie hat gesagt, sie hätte sich manches nicht vorstellen können. Ich finde, das ist in den vergangenen Jahren ausgesprochen spannend und gut gelaufen. Ich bedanke mich auch aus Seiten der Landesregierung für die auch nach konstruktiven Lösungen suchender Zusammenarbeit. Wenn man die Monty Pythons gesehen hat und weiß, dass dieser Film mit dem Song und Always look at the bright side of life endet, finde ich, ist das das Beste, was man dir mitgeben kann. Vielen herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit. was <lacht> will, was die das Ausführungsgesetz anbelangt zwei Punkte, auf die ich nachgefragt worden bin, antworten und auch Herrn Kollegen Merz an einer Stelle recht geben, aber auch widersprechen. Ich habe im Rahmen der Diskussion um das Hessische Krankenhausgesetz an einem Punkt gesagt, dafür brauchen wir die Koalition nicht. An zwei Punkten gut, dann brauchen wir sie auch an zwei Punkten nicht. An der Stelle, wo es um den Änderungsantrag der Fraktionen zum BTHG gegangen ist, herzlichen Dank für aufmerksames Lesen und Aufmerksamkeit machen für den Fehler, der sich in der Begründung eingeschlossen hat. Wir bitte. Deswegen will ich an zwei Stellen Ihnen auch noch Auskunft geben auf Fragen, die Sie mir genannt haben. Zwar einmal geht es um die Frage der Fachaufsicht. Ihnen ist hinlänglich bekannt, dass sich bei der Fachaufsicht des Landes nicht um Neuland handelt, sondern dass wir seit 13 Jahren bereits im Bereich des SGB II diese stets tun und die Zusammenarbeit auch bei kritischen Themen jeweils gut gewesen ist. Bei der Fachaufsicht geht es nicht darum, bestimmte Verfahren zu bewerten oder zu prüfen. Die Vertragsfreiheit ist entsprechend auch in dem BDHG Genannt. Es geht vielmehr um grundsätzliche Ausführungen und Klarstellungen. Und so hat das Land in der Vergangenheit die Fachaufsicht ausgeübt und wird es auch in Zukunft tun. Und was die Frage der anlassunabhängigen Prüfung anbelangt, die Prüfung von Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungserbringung betrifft unmittelbar und primär lediglich die Rechtsbeziehung zwischen dem Leistungserbringer und dem Träger der Sozialhilfe. Und diese werden durch Vereinbarungen ausgestaltet. Es geht somit um eine effektive Kontrolle des im Gesetzesvollzug eingebundenen Leistungserbringers. ich denke, bei den Milliarden von Volumen, die an der Stelle bewegt werden, dem neuen Land, dem wir betrifft, sind beide Regelungen sachgerecht und hilfreich. Weitere Ausführungen gegenüber den vorherigen Debatten erübrigen sich an dieser Stelle. Ich bin froh, wenn dieses Gesetz heute die Mehrheit des hessischen Landtags findet. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Dann komme ich zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 58, den Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Wer dem Gesetzentwurf zustimmt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, FDP BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der LINKEN. Wer enthält sich? Das sind die Fraktion der SPD und Kollegin Öztürk. Damit ist der Gesetzentwurf mit Mehrheit angenommen und zum Gesetz erhoben. Kolleginnen und Kollegen, Eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist noch ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Tarifautonomie und Tarifauseinandersetzung bei Ryanair Drucksache 19 /67888. Die Dringlichkeit wird bejaht. Das sieht so aus. Dann wird dieser Antrag Tagesordnungspunkt 68 und zusammen mit Tagesordnungspunkt 63 aufgerufen.